Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Kindheitsgeschichte vor. Graue Tage. Meine Stiefmutter wurde immer seltsamer. Heute denke ich, dass sie die großen Friedel, Alfred, Lothar, vermisste, die schon außer Haus waren, aber nie darüber sprach. Außerdem, außerdem kam sie nie mit den Lebensmittelmarken zurecht. Wir hatten in der letzten Woche jedes Monats kaum noch was zu essen. Ich erinnere mich, dass mein Bruder Karlheinz und ich regelmäßig die kleinen Bauernhöfe abklapperten, um ein paar Kartoffeln oder Rüben zu bekommen. Manchmal gab man uns zwei bis drei Kartoffeln, meistens nichts und beschimpfte uns. Einmal schenkte uns eine mitleidige Frau einen Leibrot, frisch gebacken, duftend. Wir setzten uns in eine Wiese, Karl-Heinz und ich, und wollten ein bisschen davon essen, aber wir aßen den halben Leib auf und bekamen schlimme Bauchkrämpfe. Nun, das ging auch vorüber. <lacht> Nun, wir standen morgens traurig auf. Die Stiefmutter schlief. Auf dem Küchentisch stand ein Topf Ersatzkaffee ohne Milch und Zucker. Und jeden von uns, drei Kindern, wir waren dann noch drei, der Kleine, der war noch im Bett. Und drei Kindern hatte ich sie eine Scheibe Trockenbrot hingelegt. Ich schob meine Scheibe den Brüdern hin, die hatten immer furchtbaren Hunger. Dann rannten wir zur Straßenbahn, die wir oft verpassten. Dicht gedrängt standen wir auf der hinteren Plattform. Ich hatte eine offene, gehegelte Tasche am Arm, darin einen schönen Schal, geschenkt von Friedel. Irgendwann spürte ich in dem Gedränge eine Bewegung an dieser Tasche. Als ich an meiner Haltestelle ausstieg, war mein Schal, mein kostbarster Besitz, weg. Schule bis 13 Uhr, dann wieder nach Hause. Lernen, schnell weg in den Garten, allein sein. In Ettlingen hatten wir eine liebe Tante mit einer großen Kinderschar. Sie hatten ein baufälliges großes Haus an der Alp, einen Riesengarten, Tauben, Meerschweinchen, einen großen Schäferhund, Lammfromm. Oft, wenn Ferien waren, radelte ich mit dem Riesenherrenrat meines Vaters von Grönwinkel nach Ettlingen. Dort war Freiheit, Mutterliebe. Sie hatte immer das Haus voller eigener und fremder Kinder. Obwohl sie selbst bitter arm war, zauberte sie immer Essen auf den Tisch. Für uns alle. Meistens Suppe, Kartoffeln, Salat aus ihrem großen Garten. Die älteste Tochter spielte Handharmonika, wir saßen an der Alp und sangen, bis uns die Schnaken ins Haus jagten. Es gab wahnsinnig viele Schnaken immer in den Sommern früher. Einmal wachte ich morgens auf und wurde von Angst, Vorahnungen förmlich erdrückt. Ich rannte in die Küche, sagte: Ich muss heim, ich muss heim, es ist was Schreckliches passiert. Meine gute Tante sagte: komm, ist noch ein Brot. Ich aber radelte wie wild davon, weinte, hatte schreckliche Angst. Ich kriege jetzt wieder eine Gänsehaut, wenn ich das bloß mich erinnere. Damals war noch tiefer Wald, Felder, Landstraßen zwischen Ettlingen und Granwinkel. Im Wald sang ich immer laut vor mich hin, weil ich Angst hatte. Diesmal sagte ich zu mir selbst, du darfst nicht singen, daheim weinen alle. Als ich einlangte, völlig verschwitzt, verweint, öffnete meine Stiefmutter mit verweinten Augen und ich sagte: "Gell? Wer versagt jetzt noch die Stimme? Gell, Herr Alfred ist tot." Und so war es. Mein geliebter ältester Bruder war tot, gefallen auf dem Felde der Ehre, wie es damals hieß, 21 Jahre alt. Es begann für unsere Familie die schreckliche Zeit der Verluste, Trauer, die Zeit, die mir alle Fröhlichkeit nahm. Ich wurde ein trauriges, stilles, einsames Kind. Der Vater war mein einziger Trost, seine Güte, seine immer für mich Daseinsart war mein Halt ich endlich jetzt den, obwohl ich jetzt so alt bin und so viele Jahre Jahrzehnte dazwischen liegen, packt mich es immer wieder. Ich glaube, das kann man nie ganz überwinden. Für heute sage ich euch Ade, eure Marmeladen, Oma und Enkel, Janik.